Warte mal nicht! Könnt ihr nicht Scheiße aufhören, ganz ehrlich? tickt euch doch nicht! Nee. So, so wie ihr seht, wurde ich nicht nass. Oh, oh, oh. Scheiße, Leute! Da ich letztendlich doch nass geworden bin, muss ich anschließend doch vier Leute nominieren. Hiermit nominiere ich als erstes meine Mitbewohnerin an Christine Hasenflug, Zweiten meine Cousine Miriam Böhrin und dritten, ähm, meine Freundin Steffi Wielambowski und als gutes Letzt noch Krawli. Viel Spaß! Ja, Moin, Kevin hier. Ja? Ich wünschte, du hättest vorher angerufen. Du siehst schlecht aus. Überschätzt dich nicht. Oh.